Hallo Freunde, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Vorregistrierung auf der Plattform platincoin.com begonnen hat. Wir möchten Ihnen in dieser Videoanleitung zeigen, wie man diese richtig ausführt. Wenn Sie unsere Webseite nicht durch einen Partnerlink, sondern über eine Suchmaschine gefunden haben oder wenn Sie den Link verloren haben, dann müssen wir Sie leider enttäuschen. Im Zeitraum der Vorregistrierung kann man sich nur durch eine Einladung registrieren. Ohne eine Einladung können Sie sich auf der Plattform noch nicht anmelden. Aus diesem Grund geben Sie den Link des Sponsors in die Suchleiste ein, gehen auf OK und klicken auf die Schaltfläche Registrierung. Also, fangen wir an. Sie sehen Felder, die unbedingt mit unseren Daten ausgefüllt werden müssen. Wir nehmen dazu unsere E-Mail, die wir zuvor extra dafür eingerichtet haben und geben das Passwort 12345 zur Bestätigung ein. Tragen unseren Namen ein, nehmen wir an John, Nachname Smith. Dazu noch die Staatsangehörigkeit, zum Beispiel Deutschland, und drücken anschließend auf Sign-Up. Schauen wir mal in unser E-Mail-Postfach, ob die Einladung bereits angekommen ist. Noch nicht. Im Durchschnitt dauert es 5 bis 7 Minuten, also machen Sie sich keine Sorgen. Warten Sie noch ein paar Minuten. Lassen Sie uns mal versuchen, ohne eine Verifizierung uns einzuloggen. Wir geben demselben Nutzernamen und das Passwort ein und sehen, dass das Programm uns den Zutritt ohne der Verifizierung verweigert. Um die Registrierung abzuschließen, brauchen wir also in allen Fällen die Bestätigung. Die Bestätigungsmail sollte uns inzwischen erreicht haben. Gehen wir in das Postfach rein. Da sehen wir auch schon die Mail. Öffnen es und klicken auf Confirm E-Mail. Und sofort sind wir wieder auf der Seite platincoin.com. Herzlichen Glückwunsch, die Registrierung ist somit abgeschlossen. Um jetzt mit der Nutzung der Plattform anzufangen, müssen wir uns einloggen, gehen auf Login und geben unsere bei der Registrierung angegebene E-Mail und das Passwort ein. So, nun sind wir drin. Wir gelangen zum Dashboard, welcher noch nicht zur Verfügung steht. Der Bereich, der bis zum 11. Mai verfügbar sein wird, ist Mein Team. Klicken wir doch einmal darauf. Hier werden wir Ihre ganze ersten Linien sichtbar machen und die Anzahl der Menschen in Ihrer Struktur werden zu sehen sein. In unserer Struktur sieht man natürlich nichts, weil das ein Testaccount ist. Aber ich bin sicher, dass Ihre Struktur Sie mit einer großen Anzahl von Partnern erfreuen wird. Man kann jetzt bereits in entsprechenden Bereichen seine Daten vervollständigen. Sie können Ihr Foto hochladen, Ihre Kontaktdaten, Ort, Beschäftigungsfeld, und so weiter eingeben. Also klicken wir darauf. Es öffnet sich eine Seite mit Feldern, die ausgefüllt werden müssen. Diese Informationen sind dazu da, dass Ihr Kontaktkreis sie besser kennenlernen kann. Alle anderen Optionen werden ab dem 11. Mai verfügbar sein, worauf wir uns natürlich schon sehr freuen.